Hallo! Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet bis jetzt ein gutes Wochenende. Es gibt heute keinen Vlog, wie ihr seht, sondern das Video zum Thema bewusster Leben oder bewusst leben generell. Ich hatte das in einem meiner letzten Vlogs angesprochen und da kam super viel Feedback, dass euch das auch interessiert und dass ihr darüber gerne ein ganzes Video sehen würdet. Deswegen, here it is! Und ähm, ich habe mir eben mal ein paar Notizen gemacht... <lacht> Es kann sein, dass da noch einiges fehlt oder einiges äh, unstrukturiert ist. Dafür ist aber auch einfach der Austausch da. Also ich freue mich über euer Feedback auch zu diesem Video. Ähm, und ihr könnt mir auch gerne sagen, was ich vielleicht vergessen habe oder worauf ihr noch mehr Wert legt. Ähm, dafür ist das Video da. Also äh, scheut euch nicht, euer Feedback in den Kommentaren da zu lassen. Und ihr hört vielleicht, ich bin ein bisschen angeschlagen. Deswegen trinke ich Tee. <lacht> oh, Gott, okay. Was meiner Meinung nach erstmal sehr wichtig ist, sich klarzumachen, ist, dass, es, dass du der wichtigste Mensch auf der ganzen Welt bist. Punkt. Du musst dir selbst am allermeisten wert sein. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass die andere egal sein sollen oder dass du keine Rücksicht auf andere nehmen solltest oder so, aber ganz tief abgespeichert musst du sein und dein Wohlbefinden, du musst glücklich sein, du musst gesund sein, du musst zufrieden sein. Wenn bei dir irgendwas nicht stimmt oder wo du merkst, das ähm, spricht gegen meine Ansichten oder das gefällt mir nicht, dann kannst du zu anderen auch nie so wertschätzend sein, wie du das eigentlich sein könntest. Also erstmal geht es darum, egoistisch zu sein. Du musst erstmal gucken, dass es dir gut geht. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und eigentlich könnte ich das Video hier beenden. Also, ja, es geht um dich. Du verbringst dein ganzes Leben mit dir zusammen. Und wenn es dir nicht gut geht, ob das jetzt psychisch oder physisch ist, dann betrifft das nicht nur dich, sondern auch dein Umfeld. Und das, das macht es noch viel schlimmer. Und generell bedeutet für mich bewusst leben, einfach mal einen Schritt zurückzutreten von dem, was du gerade machst, was du gerade siehst, was du morgen machen willst, wo du gerade lebst, mit wem du gerade dich umgibst. Und so weiter und das zu reflektieren. Tut mir das gut? Bringt mir das was? Habe ich danach ein gutes Gefühl? Geht es mir danach vielleicht besser als vorher? Oder ist das gerade überhaupt nicht das, was du in dem Moment brauchst? Und äh, stresst sich das eher oder raubt dir das eher Kraft, als dass es dir Kraft gibt? Denn bewusst leben kann man gar nicht definieren oder so. Ich glaube, das bedeutet für jeden was anderes und. Ähm, für jeden betrifft das auch unterschiedliche Bereiche des Lebens, aber eine ganz gute Zusammenfassung ist, glaube ich, einfach mal zu reflektieren, ist das gerade gut oder ist das gerade schlecht und warum mache ich das trotzdem vielleicht? Und kann ich diese Routine, falls es sich schon zu einer Routine eingebürgert hat, überdenken, verändern, sodass sie mir besser gut tut, wenn ich sie verändere. Wichtig zu sagen ist natürlich auch, dass man sich von negativen Einflüssen nie ganz befreien kann. Man hat immer irgendetwas um sich rum, was einen gerade mehr beschäftigt, wofür man mehr Kraft aufwenden muss oder was einem nicht so gut gefällt, ob das jetzt auf der Arbeit ist oder... Ob man ähm, in einer schwierigen Phase ist, in einer Beziehung oder in einer Freundschaft oder so, oder ähm, ob das vielleicht auch eine Krankheit ist, die man nicht beeinflussen kann. Es gibt immer Dinge, die sind da und trotzdem muss man irgendwie damit umgehen und dieses bewusst Leben ist dann meiner Meinung nach, dass man sich klar macht, okay, was tut mir jetzt auch in dieser schwierigen Phase gerade am besten gut. Äh, wenn ich zum Beispiel Stress auf der Arbeit habe, ist es für mich einfacher, das noch weiter in mich hineinzufressen und vielleicht einfach, ich weiß, dass es eine begrenzte Zeit ist, einfach noch die letzten fünf Monate oder so, die man weiß, dass man da arbeitet, durchzuziehen, probiert möglichst wenig Wind aufzuwirbeln und einfach durchzugehen oder tut es mir besser gut, das anzusprechen mit Leuten zu reden, ähm, einfach zu sagen, ey, das kann ich im Moment so nicht, das tut mir nicht gut, damit geht's mir nicht gut und probieren, was daran zu ändern. Da hat jeder unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, dass in den meisten Fällen das offen ansprechen und reden und ehrlich sein, der einfachere Weg ist, aber das muss man ganz abhängig machen von Situationen. Da gibt es kein 1 oder so, sondern ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ein anderer wichtiger Punkt ist, mal zu überlegen, tun mir die Menschen, mit denen ich zu tun habe, gut. Ähm, denn es gibt durchaus Menschen, mit denen man sich trifft oder mit denen man Zeit verbringt, wo man dann nachher so denkt, wow, nach diesen drei Stunden, die wir jetzt gerade Zeit miteinander verbracht haben, brauche ich auch erstmal wieder drei Stunden, um wieder normal ins Leben zu kommen und meinen Alltag weiter zu gestalten. Weil mich das einfach so sehr rausholt oder so sehr... ...stresst oder so viel Kraft raubt, dass ich das nicht so mal eben machen kann. Und die Frage ist eben, inwieweit man mit solchen Krafträubern, sage ich jetzt mal, äh, zu tun haben kann. Dann geht es auch manchmal vielleicht gar nicht darum, dass man die Person nicht mag oder dass man das nicht schätzt, ähm, die Zeit mit ihr zu verbringen. Sondern dann muss man sich eben überlegen... Inwieweit bringt mir dieses Treffen was im Gegensatz dazu, wie viel Kraft ich dafür aufwenden muss? Und lohnt sich das trotzdem? Bringt mir das trotzdem was Positives? Denn, wie gesagt, es geht immer darum, dass du glücklich bist und dass dich das, was du gerade machst, zufriedenstellt. Bringt dir das Treffen eher was oder brauchst du danach so viel Zeit und davor, um dich erstmal geistig darauf einzustellen, dass du dir denkst, das kann ich einfach nicht schaffen, Das ist zu viel, das, das kann ich nicht. Und dann ist es halt auch wichtig, das ehrlich anzusprechen, was natürlich total schwierig ist. Ich glaube, es gibt kaum eine schwierige Situation als einem Menschen, der einem eigentlich vielleicht sogar was bedeutet, zu sagen, ey, ich glaube irgendwie, das funktioniert momentan für mich nicht. Aber ich glaube, dass einem auf lange Sicht gesehen dieses einmal ehrlich zu diesem Menschen sein dann mehr bringt, als jedes Mal, wenn man sich trifft, zu denken, oh shit, okay, das wird jetzt anstrengend, ich kann mir heute sonst nichts mehr vornehmen, weil ja es kostet mich halt viel Kraft und alle Kraft, die ich habe an dem Tag. Und ansonsten sind wir so vielen verschiedenen Dingen ausgesetzt, wo man vielleicht mal nachdenken sollte, ist es jetzt gerade gut für mich, während ich diesen einen Film gucke, auch noch auf Instagram zu daddeln und zwischendurch auch noch mit irgendwem auf WhatsApp zu schreiben. Oder tut es mir vielleicht besser gut, diese ganzen technischen Geräte mal beiseite zu legen und mir ein gutes Buch zur Hand zu nehmen. Das ist bei jedem anders. Und wie gesagt, da gibt es keine Patentlösung, wie man irgendwie anbieten kann. Aber das Wichtige ist einfach, sich mal darüber bewusst zu werden und sich darüber Gedanken zu machen, ist das jetzt gerade wirklich, tut mir das gerade wirklich gut und wenn ich meinen entspannten Samstag auf dem Sofa habe, ähm, der mir ja eigentlich Kraft geben soll und der mich ähm, stärken soll. Und das ist ja was Entspanntes, weil ich vielleicht auch was Entspanntes brauche, um dann den nächsten Tag wieder Kraft zu haben. Tut es mir jetzt gerade in, in dem Moment so gut drei Bildschirme vor mir zu haben? Oder reicht es vielleicht, nur sich auf den Film zu konzentrieren? Oder einfach mal sich zu denken, so jetzt ist eine halbe Stunde Instagram-Zeit, da gucke ich mir Insta-Stories an und was auch immer. Und... Auch wenn ich dann auf Instagram bin, welche Leute tun mir denn gut, mich mir anzugucken? Ähm, Tut es mir eher gut, dass ich mir Fitnessmodels angucke oder Plus Size Models oder ähm, irgendwelche Designseiten oder Schminkseiten? Das ist für jeden was anderes. Und jeden interessiert was anderes. Das ist ganz toll so. Aber ich glaube eben, dass auch viele Einflüsse, denen man sich auch bewusst und auch willentlich eigentlich aussetzt, nicht so gut tun. Und wenn man da mal einmal drüber nachdenkt, dann findet man schnell raus, okay, diese Person, wenn ich da ein Foto sehe, dann denke ich mir eher so, du alte Bitch. Anstatt, boah, du siehst hübsch aus, ich freue mich für dich, du erlebst gerade coole Dinge. Und ich glaube, dass einem halt positive Gedanken über andere Menschen auch wieder selbst viel glücklicher machen, als zu denken, du Snitch, ich wollte doch deinen Typen haben. Oder wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten sind natürlich auch wichtige Dinge, dass man auf seinen Körper achtet, weil, wie gesagt, wir leben mit uns zusammen und ähm, es ist einfach wichtig, dass es unserem Körper gut geht, dass es uns gut geht. Das ist natürlich einmal psychisch, aber auch physisch. Dazu zählt natürlich sowas wie, was nehme ich zu mir in Form von Essen und Trinken, aber auch... Ähm, Bewege ich mich, aber auch gönne ich mir auch mal Ruhe und einfach nur eine Pause von allem. Setze mich in die Sonne, ähm, gehe genug nach draußen, meditiere vielleicht zwischendurch, lese ein Buch ähm, oder mache einfach gar nichts. Ähm, da ist auch für jeden was anderes gut. Ich kann noch so viel weiterreden, aber ich glaube, es wird nicht einfach haben mir zu folgen, oder? Gedanken sind natürlich auch so ein Thema. Habe ich ja eben schon bei dem Social Media Part angesprochen. Man kann auch, glaube ich, trainieren, dass man nicht mehr so viele schlechte Gedanken hat. Ähm, es, man kann, wie gesagt, nicht alle Gedanken verbannen, die man so hat. Aber vor allem, wenn es um negative Gedanken über andere geht, ist es, glaube ich, ein ganz gutes Ziel, sich zu überlegen, ich möchte über andere nicht negativ denken. Jeder soll das machen, was er für sich für richtig hält. Und wenn das gegen meine Anschauung spricht, dann ist das so, aber dann bringt mich das nicht dazu, den dafür zu kritisieren oder als etwas Schlechteres zu sehen, sondern einfach, okay, für den funktioniert der andere Weg besser, alles gut. Äh, muss ich gar nicht dr weiter drüber nachdenken oder gar nicht negativ drüber nachdenken. Auch das ist so etwas, ähm, wenn man sich eben mit positiven Einflüssen umgibt, dann ist es, glaube ich, besser auch für die eigene Gesundheit und für, die, für den eigenen Kopf, als ähm, wenn man... Auch sich Leuten aussetzt, die dann sagt, boah, guck mal, die, die ist voll fett oder oh Gott, die Hose geht gar nicht oder so. Jeder urteilt mal über andere, das ist auch, das kann man auch, glaube ich, sich nicht ganz abtrainieren. Aber man kann, glaube ich, schon sich überlegen, tut mir der Gedanke gut. Es geht immer nur um dich. Das ist die Quintessenz des Videos. Und ich glaube, hiermit beende ich das jetzt auch. Ich hoffe, dass ihr das nicht falsch verstanden habt. Man nimmt natürlich auch Rücksicht auf andere und äh, man ähm, kann nicht nur so mit dem Kopf durch die Wand und andere dabei komplett vergessen. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber ganz, ganz tief hinten in deinem Kopf verankert musst du einfach sein und musst du auch als allerwichtigster Punkt sein. Ist so. Ich glaube, dass es... Das hört sich egoistisch an, aber wenn jeder so denkt, dann ist es überhaupt nicht egoistisch. Ich hoffe, ihr habt das so richtig verstanden und ich habe mich nicht komisch ausgedrückt. Und das war's es auch erstmal. Ich glaube, es reicht auch. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie geordnet kriege im Schnitt, dass meine Gedanken nicht zu wir sind und man das zumindest ein bisschen versteht. Ich bin jetzt total gespannt darauf, was ihr dazu sagt und ähm, welche Punkte euch besonders interessieren, wo ich vielleicht nochmal genauer drauf eingehen soll. Ich habe Lust darauf. Ihr merkt, ich sprudel so vor Ideen und vor... Das macht mir einfach Spaß und ich glaube, es ist einfach ein wichtiges Thema. Für jede Person. Es gibt... Oh, ich könnte stundenlang weiterreden. Also, falls ihr Bock drauf habt, dann schreibt mir, was interessiert euch? Was seht ihr genauso? Was seht ihr anders unbedingt? Und ähm, habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Oder was nehmt ihr euch vor nach diesem Video vielleicht? Ich freue mich. Ich bin gespannt. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.